Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, willkommen zu einem neuen Gameplay, heute zocke ich mit euch Regenesis Arcade und ja, das Arcade kann ja wirklich groß geschrieben werden, ist eine Arcade-Ballerei, Wave-Shooter, wir können unsere Waffen upgraden, wir bekommen Perks und so weiter, schauen wir einfach mal rein, das Spiel gibt es momentan bei Steam, ich glaube so um die 6 Euro kostet das, ist also auch nicht so hoch, man kann es auf Deutsch stellen, auf jeden Fall die Schrift. Und ja, hier haben wir das Menü. anti leising Auswirkungen, Schatten, Texturen. Auswirkungen sind wahrscheinlich Effekte gemeint. Hat Display habe ich ausgeschaltet. Immer im, im äh, ja, Kampfmodus hat man hier so einen großen Kreis gehabt. Ich hoffe, dass ich den jetzt damit auch ausgeschaltet habe. Schauen wir gleich mal. Ja, gucken wir hier mal kurz aus dem Fenster. <lacht> ja ziemlich verwaschen wenn man da so rausguckt wir äh, bekommen oder haben auch eine gravitationswaffe die ist echt ganz äh, lustig kann man tolle sachen mitmachen aber zeige ich euch gleich mal ja ich habe eben mal ganz kurz getestet jetzt starten wir noch mal ja, das wird der erste sein also los genau klarer himmel da steht eine Kiste, gib eine Waffe. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. So, jetzt kann man teleportieren oder Bewegungsfreiheit, also Free Locomotion. Das wähle ich jetzt aus. So, und schon geht's los. So, eben hatte ich noch eine Gravitationswaffe. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Waffen wechseln können jetzt muss man noch mal schauen. Ähm okay, hier haben wir jetzt Perks, die wir kaufen können, Fähigkeiten, Punkte bekommen wir, Springer unterdrückende Schüsse. Feuerrate erhöht sich, du erhältst die Chance, Gegner beim Aufprall zu lähmen. Erfolgreiche Treffer erhöhen die Anzahl der Kombos und erhöhen den Schaden und die Feuerrate. Machen wir erstmal das hier. Wörter gekauft. So, Pistole Blaster. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie das funktioniert, das System hier. Da haben wir gar nicht mehr so viel Munition. Ich muss gleich mal gucken da wo gibt eine waffe was da was der sache ist Ah okay jetzt haben wir hier eine, eine schrotflinte gekauft okay waffenfähigkeiten fortschritt okay machen wir mal nächste welle Okay, jetzt haben wir zwei Schrotflinten. <lacht> Schrotflinte macht schon Spaß. Aber wir müssen näher ran. Weg Junge. Oh, weicht der Mistkerl aus. So, jetzt können wir wieder was kaufen. Lebende Patronen, Teslas Spule fügt Drohnen in einen erhöhten Radius Schaden zu. Das sieht doch gut aus. So, jetzt können wir hier Munition noch dazu kaufen. 5 von 32, 11 von 32. Okay, wir haben nur noch einen Token übrig. Machen wir mal nächste Welle, schauen wir mal, was hier drin ist. Railgun, Railgun hört sich nice an. <lacht> aber wirklich durchschauen? Ja, kann man, aber.. Ist ein bisschen blöd gemacht. gesprüht werden hier. Okay, das war gar nicht schlecht. IMP muss springer magnetische Geschosse, Kugeln entwickeln, die Fähigkeit geringfügig automatisch zu zählen. Lassen wir das erstmal, sparen wir mal, gucken was da sonst noch so kommt. Später kaufen. So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal Munition eigentlich zulegen. Und los geht's. Ach, hier wieder Koop wäre ge besser. Genialer. Oh, Ziel ist mit dem Ding echt nicht gut. Okay, Railgun war jetzt nicht so der Knaller. Was haben wir denn hier? Verdammt, großer Laser. Projektil wird größer und stärker. Schrotfinte, doppelt. Jawoll. Die kaufen wir auch. So. Railgun. Ich hätte gerne eine andere. Gucken wir aber gleich mal. Wir haben ja noch Kisten. Nächste Welle. Holen wir uns mal hier was. Zwei Schrottblinden. Oh, jetzt kommen hier noch Spinnenroboter. Gerade. Was so, haben wir noch? Ein Perk? Eisaufladung. Okay. Schwerkraftpistole, das ist die, die wir hatten. Oder die wir eben noch hatten. Also bevor ich aufgenommen habe, hatte ich die und ich weiß nicht, warum die dann auch mal weg war. So, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Muni. So, schauen wir mal was das nächste kapitel hergibt wasserfall ja er will schon teleportieren Was war das jetzt? Also ich hätte gerne noch mal eine andere Waffe ist noch eine Waffe, holen wir uns die mal. wird auf jeden Fall nicht langweilig hier. Gegner kommen genug. Wo bin ich denn jetzt hier im Raum? Mann. Flackgeschoss. Und los geht's. Ah, ha, wir haben die weniger noch. So schnell! Komm, komm, komm! Ich weiß, die, die Perks merke ich jetzt gar nicht so wirklich. Mein Gott hier ist aber auch nichts zum verstecken oder verschanzen neue Waffen gebrauchen. Schade, dass hier kein Snap-Turn gibt. Das stört ein bisschen. Nein, aber ich bleibe auch immer wieder hängen. Ah ja. der Schutzhinter ist einfacher. Wo oh, schießt er hin? So, was haben wir sonst noch? Wir kaufen Perks ohne Ende. Zu so, uns. Das war eine schnelle Runde. Wir kaufen einfach mal hier. drauf Was soll die mit Erbsen schießen hier? Scheiß Vieh. Bühne fertig. Ja, kann man auch so sagen. Da gehen wir noch mal ganz kurz ins neue Kapitel, aber dann reicht's auch eigentlich. sieht gar nicht so schlecht aus aber ich äh, beende jetzt hier die Folge ja was kann man sagen also ist ein Arcade Shooter mir gefällt dieses System nicht dass die Waffen so schnell leer sind also man bekommt diese Münzen, kann dafür Munition kaufen und äh, so geht es immer hin und her man kann für diese die Token kann man auch äh, Waffen kaufen, Perks kaufen und so weiter weiß ich nicht also, mein, mein äh, Spiel ist es nicht. Aber es ist trotzdem gar nicht so schlecht umgesetzt. Für, ich denke mal, es ist ein Indie-Team, was hier dahinter steckt. Da kann man echt nichts sagen. Es, es sieht auch nicht schlecht aus. Also, sieht nett gemacht aus. Aber Wave-Shooter und äh, ja, es gibt leider schon zu viele Wave-Shooter, meiner Meinung nach. Wir brauchen da in VR langsam mal was anderes. Und ich finde, wenn schon Wave-Shooter, dann muss ein Koop-Modus rein. Das ist zwingend notwendig, wenn man schon Wave-Shooter macht. Äh, hier produziert und entwickelt ja Leute ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen, wenn ja würde ich mich natürlich über ein Like freuen und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, lasst mir noch ein Abo da, würde ich mich auch darüber freuen ich würde sagen bis zum nächsten Mal Ciao